Michael, wie ich sehe, hat die Schatzsuche aus dir eine beachtliche Trainerin gemacht. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe gelogen. Ich bin nicht Cassiopeia und Big Boss schon gar nicht. Ich wusste es! Ich weiß, ich weiß. Du fragst dich jetzt sicher, ob das mit Level auch eine Lüge war. Aber nein. Level und ich sind tatsächlich dieselbe Person. was Cassiopeias wahre Identität angeht, sagen wir, es würde mich sehr wundern, wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege. Es ist, es ist Penny, Psykosima, oder? Deshalb wollte ich auch verhindern, dass ihr zwar euch im Kampf gegenübersteht. Ich wollte nicht, dass Cassiopeias Traurigkeit auch noch zu deiner Last wird. Wenn Cassiopeia sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Eine gewöhnliche Schülerin hätte keine Chance gegen Big Boss. Mit diesem Kampf wollte ich herausfinden, ob du das Zeug dazu hast. Hättest du verleihen, es ist meine Pflicht gewesen, Cassiopeia selbst aufzuhalten. Aber du bist stark und hast ein großes Herz. Du könntest es tatsächlich schaffen, diesen jungen Menschen zu treffen. Es kratzt auch meine Ehre als Pädagoge, dir solch eine schwere Aufgabe aufzubürden, aber... Bitte besiege Team Stars, Big Boss, besiege Cassiopeia. Sie können mich auf mich verlassen, Sir! Hm, vielen Dank, ich zähle auf dich. Das ist ja wohl die Hölle! Ha? Huh? Quendella, wie schön, Sie zu sehen. Schön, ist was anderes! Ich kann es kaum glauben, als mir zu Ohren kam, dass auf dem Akademiegelände ein unzulässiger Kampf ausgetragen wird. Und was finde ich hier vor der direkt der persönlich tritt gegen eine unserer Schülerinnen an? Ähm, ich kann es alles erklären. Sie sich Ihre Faulen ausreden. Sie stinken schlimmer als ein wütendes Stunkabu. Stinken? Ähm, äh, denk dran, Big Boss wartet nachts auf dem Schwimmplatz auf dich. Bitte komm mit nicht um Kessel ja? Sie werden nun ein Schreiben aufsetzen, indem Sie sich bei der Schüler und Lehrerschaft für ihr törichtes Verhalten entschuldigen. Die Vorstandsvorsitzende werde ich natürlich auch von diesem Fall unterrichten müssen. Ach du liebes bisschen. Alles nur das nicht. Bitte, bitte, sie, bitte. Okay, wir lassen die Ball dort in Ruhe. Und wir kommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ja. In der letzten Folge habe ich ja noch gedacht. Ah, aber, nee. Ja, es ist natürlich nicht. Und... Da ja gerade passend so langsam aber sicher Nacht wird, endlich Unterricht schluss, genau. Warten wir hier kurz ab, bis es Nacht ist und machen dann den Kampf gegen Cassiopeia Also bis gleich. So, es müsste jetzt Nacht sein. So, und hier können wir uns dann nun zum Sportplatz hin meine ich. Hier, Sportplatz. Und dann kämpfen wir. Ich weiß gar nicht, ob meine Puppen überhaupt geheilt sind. Aber das werde ich jetzt einfach gleich herausfinden. Und sieh mal einer an. Wer <lacht> hätte es wohl gedacht? Ich lag richtig. Ma Michael. Du bist hier. Wer es so sein wird. Oh mein Gott. Sie ist es. Was? Ja, überrascht mich nicht. Ha, das muss ein ziemlicher Schocker für dich sein. Ich bin Big Boss und Cassiopeia. Als ich gesehen habe, wie du vor der Akademie kurz einen Prozess mit den Handlangern von Team Star gemacht hast, kam mir die Idee für Operation Stardust. Da du LP gebraucht hast und ich sie dank meines Könnens mit Leichtigkeit besorgen konnte, boten sie den idealen Anreiz für dich, Salon Operation Stardust zu werden. Nee, ich wollte einfach nur mithelfen, weil... warum nicht? Als Teil des Versorgungstrupps konnte ich dich dann die ganze Zeit im Auge behalten. Um Team Star ein endgültiges Ende setzen muss, und nur noch mich besiegen. Alles, was du bis hier für mich getan hast, galt diesem Ziel. Aber ein Teil von mir hängt an Team Star und will nicht zulassen, dass es aufgelöst wird. Deshalb bringe ich es nicht übers Herz, mich einfach kampflos zu übergeben. Nun denn, der letzte Kampf steht bevor. Bist du bereit? Ja. Ich danke dir. War nicht mehr so schüchtern auf einmal. Yo, sorry für die Verspätung. Das Schreiben für Senora Quendella hat mir... Ähm, die Vorbereitungen haben etwas länger gedauert als gedacht. Diese Stimme! Bist du das, Liebe? Du bist es also wirklich, cool. Ähm, ich meine, bist du das, Cassiopeia? Es passiert nicht. Ich habe eine Bitte an dich, Liebe. Wir brauchen ein Video von dem, was hier gleich passieren wird. Ich will, dass alle Teammitglieder über den Ausgang des Kampfes Bescheid wissen. Uh, okay. Verstanden. Livestream? Wie bei Enigmara? Ich denke, es wäre angebracht, dass ich mich noch einmal vorstelle. Ich bin Team Stars Big Boss. Mein Name ist Cassiopeia. Nein, Cosima! Die Gründerin von Team Stars, kampfbereit. Verlagt nicht von meiner unermesslichen Kraft. Okay. Let's go! Cosima. Also auch Penny im Englischen. Nach Tara. Oh wow! Die Musik. Was Techno! Die Musik! Das passt überhaupt nicht. Aber ich mag die Musik, auch wenn es überhaupt nicht passt. Ja, nach Taran und pokémon Und so. Da können wir erstmal schon einheizen. Level oh, 62, ey. Ah! Das war eine Geistattacke. Was ist Level 62? Oh, das ist... witzig. das Damage. Ja, gut. Ich weiß hat leider nicht, was ich tun soll gegen das Vieh. Ich hätte sich könnte Erdbeben ausprobieren. Das ist ja eine starke Attacke generell. Bruch, bruch, bruch, bruch, bruch, bruch. Ich meine, die Musik ist lustig, ich hatte sie nicht in so einem Kampf hier erwartet, aber okay. Aber ich habe es mir schon gedacht, sorry, falls ich übrigens gespoilert haben sollte vorhin, ich denke nicht, dass das wirklich Spoiler war, ich denke, das können euch alle denken, wer Bosses. aber sorry für die, die es nicht wussten und vorhin gespoilert habe. Äh, ja, wie auch immer. Ich mache nicht viel Damage. Das Ding aber auch nicht, ich glaube ich spare jetzt einfach ein bisschen Erdbeben, bis es down ist, also ja bis gleich. So, bam bam bam. Jetzt wir uns down. Da bin ich auch fast down, deshalb so muss ich auf jeden Fall schnell raus Wie ihr sehen könnt, weil es ist halt eine sehr effektive Attacke gegen mich gehabt. Aber super ist unser Tank. Aquana! Aquana! Warte, sagt mir nicht, sie hat alle Evoli-Formen, weil sie halt ein Evoli-Backpack, versteht ihr? Weil das hätte man ja verdecken können mit Haha ho Bitte nicht! Das wäre echt mega lame und boring, wenn sie jetzt einfach nur alle Evoli-Formen hat. Also, das mache ich jetzt ernst. Bitte nicht! Hier interessanter Fakt über Aquana... Oh, sie überlebt das einfach. Warum lebt es, überlegt so ist das? Blitzkanone! Ich treffe ich ja damit, das wäre lustig. Wie viel Damage macht das? Hä? Was? Was? Hä? Ich treffe sogar. Das Ding ist down. Alter, wie viel Damage macht das Ding? Krank! <lacht> da geht der Spaß weiter. Flamara! Dann noch Blitzer und Psiada. Und jetzt kommt noch Man. <lacht> Was soll das Game Freak? Das ist mega boring, dass er einfach nur Evolis hat und mehr nicht. Das muss nicht sein. Ist ein bisschen boring. Vor allem, weil ich... Ah, wie überlebt es? Hä? Okay, Flammenblitzer. Müsste selber noch mal Damage taken. Ja. Okay, lass mich raten, jetzt kommt noch Blitzer. Oh, Blitzer, das hätte ich aber nicht erwartet. Oha, krass, ich habe es einfach prediktet, heftig. Das sollte ich heilen. Ich glaube, ich sollte einfach mal kurz heilen. Einfach nur um sicher zu gehen, weil am Ende hat das Ding eine Attacke was sehr effektiv ist. Keine Ahnung, dürfte es eigentlich nicht, aber wenn doch, dann zur Sicherheit mal eben heilen. klos es macht nur eine, so eine schwache ruckzuck attacke Das geht ja noch. Aber überall ist echt nervig diese ewig lange Animation. Also keine Ahnung, das nervt ein bisschen. Und die Musik geht immer noch weiter. So, was wow, noch? Du lebst noch? Ist nicht okay. Nee. Was hat sie noch für zwei Pokémon? Wahrscheinlich Psyana und äh, entweder Felinara, Glaciola oder Vollipurba. Alle eben die Formen kann sie nicht haben, aber halt, das ganze Team ist voll mit denen. Ich hab ja mittlerweile so viel, du kannst ja nicht nur ein Sechster Team draus haben. Ich sag Psyana als nächstes Oh, Vollipurba, okay Vollipurba ist Pflanze hat dann dementsprechend Eis und Felinara, muss ich glaube ich nicht sagen, welchen Typ das hat und Psyana Psychic Aber vielleicht hat sie ja kein Psyana Vielleicht hat sie ja nur nach Tara Mal Vollipurba und dann Felinara, dann... keine Ahnung Wir werden es gleich herausfinden aber wie gesagt, ich finde diesen Kampf irgendwie weird. Musik passt überhaupt nicht, ist aber lustig. Und... Ja. Die sind zwar overleveled, aber das hilft nicht, weil es einfach nur Evoli-Formen sind. die sind nicht unbedingt schlecht, die Pokémon, hier die Evolis, aber... Aber wie sage ich das? Ich habe mehr erwartet, definitiv. Ich schätze... Titan darf mal kämpfen, weil sie noch gar nicht gekämpft hat. Alles viel nachher jetzt ihr letztes Pokémon? Ja, oder? Ich meine schon. I think so, yes. Du bist unfassbar stark. Kein Wunder, dass die anderen Bosse gegen dich verloren haben. <lacht> We Terra dich. Leuchte hell wie die Sterne und nimm die Form deiner Träume an. <lacht> Okay. Jetzt haben wir den Fehlentypen. Als Crystallizing. Und das hat ein großes fettes Herzchen drauf. Mit einer Schleife. Ist das nicht süß? Und Flügel. Schon süß. Aber... muss mich zusammenreißen und ihn down machen. Blizzard trifft! Macht aber gar kein Damage. Ich mach generell gar kein... Damit. Na ja, gut, dann darf unser OP-Pokémon das dann mal für uns erledigen, würde ich mal sagen. Unsere Evoli-Power verwandelt euch in Sternenstaub. <lacht> okay. Mondgewalt! <lacht> Zum Teufel, wieso war das so stark? Ah. Ich hätte ehrlich einsetzen müssen, oder? Weil das killt es nicht. Oh, ich hätte ehrlich einsetzen müssen, weil jetzt glaube ich. Oh, obwohl, nicht so schlimm. Ich hab's, ich hab's trotzdem verbrannt. Nicht so schlimm. <lacht> oh oh, oh oh, oh. oh, oh. oh, oh. Spukball, Okay, wer kann denn noch rein? ja. ein Farigiraf hat noch nicht in diesem Kampf mitgewirkt. Alle sollen mitwirken hier. Wie die Credits. Du machst Psychkinese. Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Hehe, <lacht> Stone. Nee. Not really. Ansonsten Doppelstrahl, maybe? Macht das vielleicht mehr? und oh, nicht schon wieder Mondgewalt. Nein, stopp, stopp! Auwa! Oh, wow. Macht so viel Damage. Bonk. Okay, zumindest ist es jetzt im roten Bereich, Leute. Zumindest ist es jetzt im roten Bereich. Wenn er das jetzt stark verbrennt, war das cool, aber tut's nicht. Das tut das leider nicht. Nein, nein, nein, das, das tut das leider nicht. Ich switch mal raus. Hier muss ja nicht jemand unnötig sterben, weil viel verbrennt verbrennt sowieso. von da außer aus irgendeinem Grund, fangen jetzt an, hier Top zu benutzen. Aber das haben sie nicht gemacht hier. Also du vielleicht nur die Liga oder so. Keine Ahnung, aber. Oh, uh, knapp. Oh, uh, knapp. Aber ja. Pff. Nein! Wir müssen noch eine Runde abwarten. Nur damit das Ding jetzt endlich verbrennt. Warum? Oh nein, bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht. Ah, äh, ja gut, okay, das macht ja wenn ich gar nicht. Okay, sehr gut. Hab ich vergessen, vergessen. Äh, ja, okay. Du bist jetzt tot und ich habe jetzt gewonnen. Du bist. Ciao, ciao, bye, bye. Okay, danke, schön. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tja, Herz gebrochen. <lacht> Die Sterne fallen. <lacht> Es ist vorbei! Und das live! Lasst ein Like da für mich, weil ich hab gewonnen! Das war's Leute! Bis dann und Ciao. Okay. Ich hab alle auf dem Handy zugeschaut, obwohl das Handy nur eine Seite hat. Oh, okay, die anderen gucken einfach nur auf die Rückseite. Das war's, Leute. Setzen wir dem End das Ganze am Ende. Das war's? Meinst du etwa, wir sollen Teams Star auflösen? Ist das dein Ernst? Wir haben aber auch jetzt uns da etwas zu weit getrieben. So läuft das halt, wenn man demmaßen krassischer abzieht, wie wir und den Mobbern auf dem Schulhof knallhart ein paar Manieren beibringt. Aber wir haben letztendlich ja nicht mal gegen sie gekämpft. Wir haben nichts Schlimmes getan. Genau, wir haben bloß unsere Absicht bekundet, sie zu bekämpfen, sollten sie ihre Schikanen nicht einstellen. Es war ein friedlicher Sieg. Wir haben ja nicht mal Pokémon eingesetzt. Sie haben nur geheilt und sich entschuldigt. Möglicherweise haben unsere Outfits sie eingeschüchtert. Wir haben ihnen jedenfalls kein Haar gekrümmt. Mag sein, aber danach haben die Mobber einen Riesentummel, äh, Riesentumult aus der Sache gemacht und kamen nicht zurück. Damit ging unsere Aktion nach hinten los. Das wird sicherlich Konsequenzen für uns haben. Hm, da hast du nicht ganz unrecht. Wir können echt in Schwierigkeiten stecken. Überlass das mir, ich werde mich darum kümmern. Was meinst du damit? Ich habe es Teamstar gegründet und wollte euch alle in sich... Und euch alle in die Sache verwickelt. So. Also werde ich auch die Verantwortung übernehmen. Die Boss, Jetzt, wo mit dem Mobbing Schluss ist, solltet ihr alle wieder in die Akademie zurückkehren. Was machst du? Ich kann nicht zurück in die Akademie. Warum? Du hast doch jetzt keinen Grund mehr, dich in deinem Zimmer einzuschließen. Ich kann euch allen nicht eigentlich genug danken. Ist seid alle so nett zu mir, obwohl wir uns noch nie im echten Leben getroffen haben. Mama Halbplan! Warum klingt das gerade wie eine Abschiedsrede? Ich habe noch etwas zu erledigen. So, haltet doch ein, was gedenkt ihr zu tun? Wegbar jetzt kommt schon. Oh. das sie das nicht hören. Bye Leute, danke für alles. What? What just happened? Ich hab's nicht verstanden. Danke, für alles. Danke, liebe. Ich bin froh, dass ich bis zum Ende dabei war. Das war's dann wohl für Teamstar. Und für mich. Aber, aber, nicht verzei... Also, Ex mal! Eine Sache habe ich da noch nicht geschnallt. Und die wer? Warum musstest du als Big boss Operation deutsch ins Leben rufen? Das war doch voll umständlich. Gab es doch keine andere Lösung? Ich hatte den anderen bereits gesagt, dass sie das Team auflösen sollen, aber sie wollten nicht. Wie, sie haben sich einfach deinem Befehl widersetzt? Bei Teamstar gibt es keine Befehle. Nur bitten. So steht's in unserem Kodex. Oh, dieser Kodex schon wieder. Die Bosse haben sich ja wirklich genau dran gehalten. Ja deshalb, woll Achso. ja, deshalb wollte ich ihn auch dafür nutzen, Team Star endlich aufzulösen. Sie würden also alle aus dem Team austreten, wenn der Kodex es verlangt? Korrekt. Und gemäß den Regeln des Kodex musste sich jede Herausforderung annehmen. So kam es also zur Operation Stardust. Cassiopeia, eine Frage hätte ich noch. Was bedeutet dir Team... St Nein, was bedeutet dir deine Freunde aus dem Team? Das sie. Sie ist mein größter Schatz. Ausgezeichnet. Ich danke dir für deine ehrliche Antwort, Cosima. Hä? Wie? Nun, es gibt da etwas, was ich dir gerne mitteilen würde. Hä? Was ist denn da mit dir los? Du machst mir Angst. Eins nach dem anderen. Erstmal ist es an der Zeit, dass ich meinen Wahnsinn preisgebe. Ey, jetzt wird sie so Oh was, Du wirst wirklich der Direktor sein. <lacht> Tada! Hä, hey, wie schnell? Say, Se Direktor? Was? So wie du insgeheim Cosiopia warst, war ich geheimen Level. Was? Aber wie, was, warum? Ich wollte ein offenes, aufrichtiges Gespräch mit den Mitgliedern von Team Star führen. Schüler scheuen sich am ja meisten vor Lehrern ihre ehrliche Meinung zu sagen. Umso mehr, wenn es sich dabei auch noch um den Direktor handelt. Okay, aber mussten sie sich deshalb echt verkleiden, von den Brückegern zu so schweigen? Lassen wir doch das Thema, bitte. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, dass die anderen sich ebenfalls zu uns gesellen. Ah. Brich nicht die vierte Wand, ja? Weil du die Kamera siehst. Hä? Hey, Big Boss, noch nicht gesehen! Pinito, nein, nicht gesehen? Wir sehen uns zum ersten Mal! Wir wussten nicht mal deinen echten Namen! Yasita. Ja, ich da? Ehre, euch in Natura zu sehen, Big Boss. Euer Antlitz war nicht eine Augenweide. Shugi. Ähm, also, Kosima war der echte Name, richtig? Wie ist es dir so ergangen? Ottito. Wie schön, dich endlich zu treffen! Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ryobita. Habt ihr so einen komischen Namen? Okay, halt alles zusammen. 3, 2, 1, Hasta la vista! Süß. Also dann, Cosima und ihre fünf Bosse. Im Namen der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Team Star. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Hä, wie war's, bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Äh, ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich in der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerzen, eurer Wut beruhte und auf eurem unermesslichen Mut. All das bringt mich zum folgenden Zitat. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star, sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Heißt das, was ich denke, was es das heißt? In der Tat. Team Star muss sich nicht auflösen. können Sie was gehört? Das heißt, wir können zusammenbleiben. Welch froh, Kunde. Aber ich habe euch alle hintergangen der meinst operation Stardust? Davon hat Direktor Clever uns schon erzählt. Das, hat uns ja nur ge das hast du ja nur getan, weil du das Team weil das Team so am Herzen liegt und uns dafür bewahren wolltest, von der Akademie zu fliegen. Habe ich recht? Nicht, dass wir das Team einfach so hinschmeißen würden, nur weil irgendwer uns das sagt. Hä? Die können ja wie zu tief besorgt ihr ja, um unser Eins gewesen sein müsst. Tut uns leid, dass wir dir Sorgen bereitet haben. Wir haben jetzt alles in Ordnung. Es mag sein, aber... wenn ich fortfahren dürfte, wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Tipsa zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben vom Unterricht, unbefugte Änderungen an euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reit-Pokémon sowie halsbrecherische Geschwindigkeit beim Fahren. Ja, das eine mit der Uniform, das ist echt schlimm, ne? selbst wir dürfen die Uniform nicht ändern, auch wenn wir ganz anders sind. Echt schlimm. Etc., etc., etc. Derartige Verstöße gegen die Verordnung der Akademie kann ich nicht einfach so ignorieren. Nachsitzen! Zur Strafe werdet ihr alle ehrenamtlich Arbeit verrichten müssen. Ehrenamtlich? Richtig. Genauer gesagt möchte ich euch bitten, dass ihr das STC leitet. Das ST was? Das Star Training Center oder kurz STC. Dabei handelt es sich um eine neue Einrichtung, die von der Akademie und der Pokémon-Liga gegründet wird, um Trainer voranzubringen. Die Idee kam mir, als ich beobachtete, wie Maike in eure Verstecke eindrang. Der raffinierte irgendwas, eure kreativen kampf haben mich zu... Achso, eure Ter Ja, okay. Ihr seid einfach heftig gewesen und ich war inspiriert. Deshalb sollen sie als Trainingseinrichtungen erhalten bleiben, mit Mitgliedern von Team Star als Mitarbeiter. Das wäre alles von mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nicht wirklich, das hört sich sogar noch jeder meinen Spaß an. Eine echte Win-Win-Situation. Das klingt jetzt nicht einfach schräg, da es ja eigentlich ein Bestrafen sein soll, aber du solltest auf jeden Fall mitmachen, Cosima. Wohl es wäre uns eine Ehre, euch an unserer Seite so zu wissen. Soble, äh, noble Cosima. Und wir werden zusammen zur Akademie gehen. Dadurch wird, sind wir sofort zur Stelle, um dich zu beschützen, wenn irgendwas passieren sollte. Wir hatten sogar schon darüber geredet, wie toll es wäre, zur Akademie zu gehen und trotzdem Teil von Team Star bleiben zu können. Das klingt doch verlackend, oder? Eventuell nicht. Leute. Maike, was hältst du davon? Ich hab doch aber ich. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Denk in Ruhe darüber nach. Dann lösen wir uns erstmal auf. Also nicht Team Star, sondern halt diese Versammlung, ne? Könntest du bitte später in meinem Büro vorbeischauen, Mike Äh, uh, okay. Ich wollte sowieso jetzt eigentlich für diese und nächste Folge mich ein bisschen mehr in der Akademie umschauen. Weil es so das ziemlich das letzte Mal ist, dass wir hier wirklich hin müssen. Weil das Einzige, wirklich das Einzige, was uns noch fehlt, ist hier die Pokémon-Liga. Das Ende des Spiels. Zusammen mit ein paar Kleinigkeiten noch in der, in der in dem Postgame und hier steht irgendwas drauf da gibt es ein Büro des Direktors der wartet auf dich okay gibt es das Badezimmer wunderbar so hier gibt es noch ein paar andere neue Sachen ich weiß aber nicht was alles hier ist wie gesagt wir gucken uns mal demnächst ein bisschen um jetzt gucken wir aber erstmal im Büro des Direktors vorbei weil das wahrscheinlich noch wegen der Story noch wichtig ist ja. Direktor, was gibt es denn? Muss ich dir wieder beibringen, wie Jugendsprache funktioniert? Ah, Michael, da bist du ja. Ich habe dich hergebeten, um dir für deine Arbeit bei der Sache mit Team Star zu danken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Mitgliedern von Team Star eine ungerechte Strafe und auferlegt. Ich danke dir also vielmals. Hä? Wer ist Ich bin jetzt Cosima. Ah, komm mal rein. Ich hoffe, ich störe nicht. Wegen des STCs. Ähm, ich würde das gerne zusammen mit den anderen ausprobieren. Das sind wunderbare Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass du dich darüber entschieden hast. Aber ich... ich habe das Gefühl, dass meine Strafe härter ausfallen sollte als die der anderen. Meinst du, weil du Operation stardust geleitet hast? Nein, nicht deshalb. Ich habe etwas anderes Schlimmes getan. Und das wäre... Die LP, die ich während Operation Stardust als Belohnung verteilt habe, die habe ich mir, ähm, nun ja, illegal besorgt, indem ich mich in das LP-Verwaltungssystem der Puma liga gehackt habe. Verstehe. Meine Güte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Systeme der Puma liga gehackt werden können. Echt? So schwierig war das gar nicht? Äh, ich meine, natürlich, es tut mir sehr leid. Ich fürchte, dieses Thema liegt nicht ganz in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich werde mit der... Präsidentin der pokémon Liga Sagaria darüber sprechen. Das darf ich mir schon. Entschuldige, Maike, aber ich müsste dich bitten, das Büro jetzt zu verlassen. Okay, dann halt nicht. Ciao. Ihr macht das schon. Weil das ist diese ganz liebliche Musik. Okay, Die ganzen Lehrer wollen alle noch mal mit uns sprechen. Plus in der Eingangshalle die. Oh, das ist das nicht. ist das nicht die eine aus dem Sanitätsraum schon. Okay, machen wir alles nacheinander. Also von unten nach oben mache ich jetzt einfach mal. Lehrerzimmer. Unser Lehrer möchte mit uns sprechen. Glaube ich. Oder so. Du? Ja. Oh, hey Michael! Bist du etwa den ganzen Weg zum Lehrerzimmer gekommen um mich zu sehen? Den ganzen Weg? Haha, sieht aus, also, als hätte ich es endlich geschafft, mich bei meinen Schülern belebt zu machen. Ich bin so very happy. Wie ich schon im Unterricht immer sage, Kommunikation ist das Wichtigste. Wenn du etwas im Unterricht nicht verstehst oder wenn du Probleme an der Akademie hast, just tell me, ihr Schüler kann immer auf mich zählen. Okay, warum kann man eigentlich mit denen immer warm werden? Was bringt das eigentlich? Ach meine liebe Michael, was bin ich doch happy über ein wenig weitere Conversation? Okay. Bist du nicht? Genau, Maike hast du 1A, richtig? Nicht mehr vor 1A. Ich muss jetzt einfach über deine Mitarbeit und Beiträge in meinem Unterricht loswerden. Du bist schon eine ausgesprochen, interessante Schülerin. Verrät mir doch bitte mal, ob du eine Vorliebe für altes hast. Und, oder dich eher für neue Dinge begeistern kannst. Alte Dinge finde ich super. Mit sie auch? Ach, du hast also eine Fable für Vergangenes. Dann habe ich mich doch nicht von dir getäuscht. Ja, bestimmt wird sie sich noch als äußerst nützlich erweisen. was huh? Ach, das soll nichts bedeuten. Ich habe nur laut nachgedacht. Unsere Begegnung hat sich mehr als belohnt. Danke. Du, du, du, du, du, du. Hast du noch mal was gesagt? Ich bin einfach eine höchst interessante Schülerin. Okay. Hast du noch was zu sagen? Nee. Okay. Hä? Hab's gesehen? Ich bin gerade ohne Animation rumgelaufen. Hä? Okay, das sieht komisch aus. Keine Ahnung. Äh, whatever. Ja, in der nächsten Folge, Freunde, werden wir dann ein bisschen die Akademie anschauen. Und wenn da noch Zeit ist, die Liga anfangen. Wie?